26. November 2015. Es ist drei Minuten nach 7 Uhr morgens. Die Schüler und Schülerinnen der neuen Musikmittelschule St. Martin in sind wie jeden Tag am Weg in den Unterricht. <lacht> Flix, das hat mir aber wehgetan. Gabriel, was machst du denn? Hast du mir wehgetan? Nein, danke. Geht schon wieder. <lacht> <lacht> <lacht> die Klasse, wir können ein Spiel spielen. Nein! Nein. Schülerinnen sind sehr müde. Wahrscheinlich haben sie alle bis spät in die Nacht hinein mit dem Handy oder dem Computer gespielt. Die Lehrerin bemerkt, dass eine Schülerin sehr traurig ist. Stimmt. Warum bist du so traurig, Michaela? wie ich das sagen soll, aber bevor der Unterricht beginnt, spielen immer alle anderen mit dem Handy in der Garderobe und keiner will mit mir spielen, nur weil ich kein eigenes Handy bekomme. 27. November 2015. Ein Tag wie jeder andere. Eine Vielzahl an Schülern und Schülerinnen machen sich auf den Weg in die Schule. Das Handy in, in diesen Korb hinein. Nein. Ja, so. ja, so. Am Ende des Tages könnt ihr sie natürlich wieder haben. Es gibt keine Diskussion, keine Widerrede. Hopp, hopp, schneller. Gute Idee! Ja. Wir haben nun gelernt, dass wir ohne Handy viel mehr Spaß haben können, weil wir wieder mit Zeit miteinander verbringen. Also fänger weg von diesen Zeitfressmaschinen und zurück ins wirkliche Leben. Es ist Zeit, lustig zu sein. Lasst uns was erleben! In Zukunft möchte ich mehr Zeit damit verbringen, meiner Mama im Haushalt zu helfen, anstatt ständig am Handy zu kleben. Natürlich ist das Handy auch sehr wichtig, aber so ein Gerät kann niemals wichtiger sein, als mit Freunden Zeit zu verbringen. In Zukunft möchte ich mehr mit meiner Familie spielen. Ich bin glücklich, dass es diese Regel auf dieser Schule gibt und dass wir jetzt alle miteinander spielen.